Heute, heute, ist ein Thema Kultivierung. Wir haben das eben schon mal ganz kurz gehabt. Also in einem anderen Zusammenhang mir ist diese Selbsterkenntnis bei der Meditation ungeheuer wichtig. Und da gibt es dieses RAIN-Prinzip, das habe ich schon mal erklärt. Also mitkriegen, was ist denn da überhaupt? Dann zulassen, was da ist, dann untersuchen, was hat dazu geführt, also zum Beispiel Ärger oder so erstmal überhaupt mitkriegen. Also manchmal hat man so einen unterschwelligen Ärger, kriegt man gar nicht mit oder in bestimmten Situationen. Also das erstmal mitkriegen kann manchmal Jahrzehnte dauern. Das ist ein eigenes Thema, dieses Rain-Prinzip, also erstmal mitkriegen. Dann erlauben, ah, Ärger ist da, mache ich nichts, gucke ich mir an. Und dann untersuchen, was ist denn da der Auslöser, was führt dazu. Und der nächste Schritt ist Nurture, ist Kultivierung. Also dieses Nurture kann man nähren oder als Kultivierung übersetzen und da brauchen wir das also eine lösung dann zu finden nachdem man rausgefunden hat, gefunden hat was ist der auslöser wie kann ich das besser machen und so weiter dann quasi diese diesen lösungsmuster sich einzuüben ist auch kultivierung im zusammenhang von ki gong ist ja die kultivierung von ki und je mehr man von Ki redet, umso mehr hat man irgendwelche Vorstellungen, was das alles sein kann. Dieses Ki und so. Und deswegen erzähle ich da so wenig wie möglich drüber, weil wenn ich einem Ding einen Namen gebe, dann habe ich quasi eine Schachtel gemacht und es eingesperrt. Ich kann es nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil sonst kenne ich schon das Ki, ne? Oder der Stern, das Petergräuze, fertig. Also du kannst es nicht mehr wirklich wahrnehmen. Du kannst nicht, das ist ein Baum. Ja, guck ihn dir genau an. Also das, der Begriff äh, schachtelt den ein und steckt ihn gleich weg. Deswegen ähm, benutze ich diese ganzen Geschichten nicht, weil gerade beim Ki ist es ungeheuer wichtig, dass man das selber, selber, selber, selber, selber wahrnimmt. Und da gibt es wie bei der Meditation oder bei Erleuchtung immer wieder solche Sachen oder auch beim Lernen, dass man sagt, jetzt habe ich es verstanden dann nächstes Mal war es doch nicht. Also das gibt es beim Key ungeheuer oft, dass man, dass man merkt, oh, da, das war es jetzt. Nee. nee, es war alles, nur habe ich nur meinen Krampf im Knie jetzt mal aufgelöst. Das ist zwar auch Key, aber das ist nicht das, worum es geht. Also diese Kultivierung ist umfassender. Aber was nun wieder mit den Schriften übereinstimmt, also da gibt es die goldene Pille und hast du nicht gesehen, also das, das, ich sage das auch immer, macht euch Gedanken über gute Ernährung. Was auch immer das für euch bedeutet, macht euch einfach Gedanken drüber. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit Eisbein esst, Fleischesser seid, dann könnt ihr nicht von heute auf morgen auf Grünzeug umsteigen. Das ist totaler Schwachsinn. Das muss langsam, langsam. Wie, euch, wie, wie ihr das selber wollt. Und also Grünzeug ist besser als, Schwe als Fleisch, ist ja? die Richtung stimmt. Nichtsdestotrotz essen sie im Himalaya zum Beispiel mehr Fleisch, weil wenig Grünzeug wächst. Ja? Das ist schön und auch Mönche, also das ist so eindeutig ist all das nicht, aber Gedanken machen über Ernährung, da drin ist eben zum Beispiel sowas wie darauf zu achten, dass man einen ausgeglichenen Mineralhaushalt hat und mal einfach alle Vitamindepots auffüllt und so, weil ungeheuer viele Krankheiten, womit man dann beim Arzt auftaucht, ist nichts anderes als Vitaminmangel und 20 Minuten am Tag mal bewegen und dann sind die meisten Krankheiten wirklich weg. Auch psychische Depressionen. Wenn ich drei Tage lang mich gar nicht bewege, auch in Meditation, ist egal, und dann falsch mich ernähre, zu wenig Kalzium und Magnesium, dann werde ich depressiv. Das ist so. Also Das gehört mit zur Kultivierung. Also sich wirklich Gedanken darüber machen. Und der nächste ist dann Schlaf. Habe ich alles schon gesagt. Schlaf ist eben ein bisschen schwieriger. Das habe ich letztes Mal gesagt. Letzten, letzten Mittwoch. So eine Tageschoreografie einzuüben. Also langsam den Tag zu beginnen bisschen aktiver, vom Mittag ein bisschen bremsen, langsamer werden, das Essen wirklich wahrnehmen, auch wenn es nur kurz ist am Arbeitstag, also wenn ich zu wenig Zeit habe trotzdem. Kurz, ich esse jetzt, kurze Pause und dann wieder Fahrt aufnehmen und zum Abend langsamer werden, auch weniger, weniger aufregendes Zeug kurz vorm Schlafen gehen, ne? langsamer werden, dass man so eine wirklich so eine Tageschoreografie einübt, weil dann schläft man besser, tiefer, gesünder, der Tag klappt besser, all sowas. Das gehört also, dieses Qigong ist nicht nur fertig, habe ich gelernt, nächste Übung, sondern es ist viel umfassender, weil es ist halt eben Kultivierung von Qi. Das ist eine Praxis. Deswegen gehört für mich das, was wir jetzt gleich machen, mit dazu. Meditation. 20 Minuten rumsitzen, so wie ihr das selber wollt. Also ich mache Atemmeditation, erst entspannen vom Körper. Wenn der Körper nicht entspannen will, dann habe ich 20 Minuten damit zu tun, mich zu entspannen. Ist so, wenn der Körper entspannt ist, dann was sagt mein Affengeist? Springt der hin und her? Beschwert sich über die Musik oder mir ist zu kalt. also wenn mir zu kalt ist zum Beispiel was anziehen ist mir zu warm ausziehen also nicht doof sein Weisheit mit an den Tag legen und wenn beide zufrieden in Ruhe also so gut wie es jetzt geht in Ruhe sind dann bleibt bei mir nur der Körper, wie er atmet. Und eine Minute vorm Ende erinnere ich uns dann nochmal an diese merkwürdige Frage, ohne Antwort, aber in 19 Minuten. Also richtet euch ein, Gürtel auf. das kann ich kurz noch sagen, wir haben das gehabt, die Musik geht jetzt noch, weil auch der Wind so steht, dass sie weggeweht wird, aber wir haben das schon gehabt, dass sie ziemlich aufdringlich war. Und da gehört dann die Selbsterkenntnis zu, ich habe so einen Ton, der mir missfällt, dann greife ich den und mache eine Geschichte da oh, Warum müssen die jetzt? Also der Nummer eins Geräusch ist da, aber ich muss es nicht greifen. Ich kann mir auch das so vorzügliche Gegröle aus dem Stadion anhören. <lacht> Oder die Spatzen. Oder ich kann alles loslassen. Mit der nächsten einmaligen hohen Glocke ist Zeit für die Frage ohne Antwort, wie fühle ich mich jetzt oder wie waren die letzten 19 Minuten? Wunderbar! Jetzt ist noch mal Zeit, einfach das Gefühl zu äußern, einfach zu lächeln, aber nicht meckern. <lacht> Gut, okay, okay. nicht. Auch keine, keine Frage, keine Böden. Keine Bevor ich jetzt noch mal 30 Minuten rumsitze, schließen wir es ab. Die sagen zum Schluss dreimal Sadu, meinen damit nichts anderes als wunderbar. Dreimal zusammen. Sadu! Ja. Sadu! Sadu!